Hey, du hast recht, das funktioniert. Ich bin mal ganz kurz weg, dann geht's los. Ja, hi, ich bin Toriel. Das ist absolut großartig. Ich komme gerade wieder. Was ist das? Daniel. Das ist absolut großartig. oh Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Warum hab ich habe keine Aufnahme an. Ich hab ich habe eine Aufnahme. Oh mein Gott, lade das Das können wir hoch. separat hochladen. Lad das bitte separat hoch. Ich würde das unbedingt hochladen. Oh wunderschön. Oh Gott. Genial.